Smarana, geliebte Menschen, Smarana, geliebte Herzensmenschen der Erde, einströmt die Energie von Melek Metatron, dem Auge Gottes. Und ich sage dir, ich sehe dich, ich sehe deine Liebe und dein Licht. Und so ist die Zeit gekommen, mit dir über das DNA-Erwachen zu sprechen. Deine DNA hat so viel mehr Potenzial, als du dir dies vorstellen kannst. Aus diesem Grunde bin ich heute hierher gekommen, um dir zu helfen, dein Potenzial zu der DNA zu entdecken. Denn es ist Zeit für alle, die noch im leichten Schlaf sich befinden, jetzt endlich aufzuwachen und die DNA zum Leben zu erwecken. Denn die Möglichkeiten, die sich dir ergeben, wenn deine DNA aufwacht, sind unbeschreiblich. Du wirst Deine Verbundenheit zu dem Zentrum von allem, was ist, zu der Einheit, zu Gottes Liebe in so einer intensiven Qualität spüren, wie Du sie vorher noch nie wahrgenommen hast. Und das Erwachen der DNA es wird dich dazu bringen, in einem höheren Bewusstsein dich selbst zu begreifen und alles, was geschieht auf der Erde, in einem neuen Licht zu sehen. Ich bin hier, um dich dabei zu unterstützen. Du bist Teil dieses Erwachensprozesses. Und du wirst ein tieferes Verständnis für die wahre Natur der Realität bekommen und deine Aufgabe als Schöpfer im Universum finden. Denn jeder von euch hat eine Aufgabe, die er gerne erfüllen möchte. Und ihr seid hierher gekommen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Du wirst. Verstehen, wie mächtig du wirklich bist und dass du in der Lage bist, etwas Großartiges zu bewirken. Das wirst du in einer Klarheit verstehen, welche dich antreibt, dich antreiben wird, jetzt voranzugehen mit deiner Fackel, dem Licht der Liebe. Du wirst beginnen, das Leben aus einem Einheitsbewusstsein zu erkennen, das überhaupt nichts mit einer Trennung zu tun hat. Du wirst entdecken, dass all diese Trennungsversuche eine Illusion sind und dadurch in deiner Stärke und Kraft wachsen. Beim DNA-Erwachen geht es um so viel mehr, als nur darum, schlummernde Teile von uns selbst freizusetzen. Es geht darum, dass du dein ganzes Potenzial als spirituelles Wesen entfalten kannst, um wieder mit der Energie der Quelle verbunden zu sein. Liebe Menschen, ihr befindet euch jetzt gerade an einem entscheidenden Punkt an eurer spirituellen Entwicklung. Denn jetzt ist die Zeit des Handelns gekommen. So lasst uns zusammenkommen auf dieser Reise der Selbstverwirklichung in der Spiritualität und lasst alle euer Licht leuchten. Damit dies einfacher geht, werde ich dich und jeden Einzelnen von euch jetzt einladen, mit mir zusammen in das weiß-goldene Licht einzutauchen, welches eure DNA erwecken wird, und zwar das zusätzliche Potenzial eurer DNA erwecken wird. Und wenn du bereit bist, mit mir in diese Energie einzutauchen, dann gib mir bitte ein inneres Ja. Und sobald du dieses Ja gegeben hast, öffne ich für dich einen Raum voller Energie. Und es strömt zu dir die weiß-goldene Energie aus dem Zentrum des Universums. Und sie strömt direkt, wenn du es zulässt, in deine DNA hinein. Und so fühle nun, wie dies geschieht. Wie die Energie durch deinen Körper fließt, durch deine komplette DNA und durch deine spirituelle DNA. Und so geschieht das, was jetzt für dich wichtig ist. Du wirst dein zusätzliches Potenzial spüren, erleben und leben. Nimm dir ein wenig Zeit, um diese Energie zu genießen. Sie geschieht zum höchsten Wohle. Und so werden nun deine versteckten und schlummernden spirituellen Gaben erweckt. Sie werden berührt von dieser Energie, so dass du die Gelegenheit hast, Dich weiterzuentwickeln, weiter in einem Maße, was Du Dir im Moment noch nicht vorstellen kannst. Und so umhüllen Dich die Energien, schützen Dich und wirken in Deiner Seele, um Dein Potenzial zu erwecken um deiner seele zu zeigen wie groß du doch bist und was alles in dir liegt es ist ein weg des neuen erwachens und ich melik metatron überbringe dir dieses licht ich überbringe dir dieses licht voller liebe und achtsamkeit denn ich weiß dieses Licht wird einige von euch tief berühren und euch führen, den Weg weiterzugehen. Dieses Licht wird euch zeigen, wie ihr auf einer anderen Ebene miteinander kommunizieren könnt. Es wird euch zeigen, was alles noch möglich ist. Denn der Schleier wird sich lüften und ihr werdet erkennen. Ihr werdet euch erkennen und die anderen erkennen. Ihr werdet die Lichter, die lichten Wesen und eure lichten Freunde erkennen. Dies wird euer Bewusstsein so weit ausdehnen und auf eine Ebene anheben, die ihr bisher noch nicht beschritten habt. Und je tiefer du dich fallen lassen kannst in der erneuten Energieübertragung Umso mehr wirst du spüren, so nimm dir nun ein wenig Zeit und genieße all das, was ich dir schenke. so ist es geschehen. Zu deinem höchsten Wohle habe ich gewirkt. Die Energien suchen sich ihren Weg in deinem Körper, in deiner DNA und werden dich ab sofort unterstützen auf den Ebenen, so wie es gut und richtig ist. Ich sende dir den Segen des Lichters und verabschiede mich mit Smarana von dir. Und du kommst in einer Geschwindigkeit, die dir gut tut, langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Smarana